Social Impact fördert Sozialunternehmen. Sozialunternehmen stehen bei uns im Fokus, weil wir Menschen fördern wollen, die die Welt ein Stück weit besser machen wollen und das mit Geschäftssinn. Es gibt viele Startups und der Unterschied zu Social Startups ist, dass Sozialunternehmer ein gesellschaftliches Problem lösen wollen und das mit Geschäftssinn. Sozialunternehmer sind Menschen, die Ressourcen mobilisieren und damit innovative Lösungen hervorrufen, um gesellschaftliche Missstände anzugehen. Bei einem Sozialunternehmen geht es vordergründig darum, mehr Wirkung zu erzielen. Es geht nicht darum, die Gewinne zu nehmen und im Unternehmen zu halten, sondern es geht darum, mit den Gewinnen immer in immer mehr Wirkung zu investieren. Und das ist die Idee eines Sozialunternehmers. Bei Social Impact fördern wir Sozialunternehmer durch Coachings, Beratungen, unterschiedliche Formate, unter anderem auch Inkubatorenprogramme, Arbeitsplätze etc. Sozialunternehmen sind uns sehr wichtig, weil Sozialunternehmen Missstände innerhalb der Gesellschaft lösen können. Es sind innovative Lösungen, die von Start-ups getrieben werden und der Gesellschaft sehr viel bringen können. Es kann der erste verpackungsfreie Supermarkt sein, um mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft herbeizuführen. Es können Projekte sein, die geflüchteten Menschen in Deutschland, auf die Sprünge helfen wollen, auf die Beine helfen wollen, ihnen Jobs anbieten und Jobs schaffen. Es können Projekte sein, die auf Wasserproblematiken in Entwicklungsländern hinweisen. Die Reichweite an unterschiedlichen Ideen ist riesig und das Potenzial in einem Sozialunternehmen bleibt groß und deshalb sind wir mit Social Impact immer weiter daran, neue innovative sozialunternehmerische Lösungen zu fördern. Mit dem Startup-Programm unterstützen Social Impact und SAP Sozialunternehmer, indem sie sie eine Woche zu einem Intensivworkshop einladen. Wir haben 25 Sozialunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen, um miteinander zu arbeiten, um an ihren Geschäftsmodellen zu arbeiten, aber auch um das Thema Wirkung anzugehen und Finanzierung. Diese Sozialunternehmen haben anschließend ein Mentoring für sechs Monate bekommen und wurden weiterhin vom Social Impact Netzwerk unterstützt und äh, durch weitere Coachings gefördert. Eines dieser Sozialunternehmen ist Dopta. Dopta hat sich zum Ziel gesetzt, mit Kampfkunst Menschen zu einem besseren Lebensweg zu verhelfen. Wir unterstützen das gerne weiterhin und hoffen, Sie tun das auch.